Hallo die Partners, na, alles Rotsch oder was? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst wärst du nicht auf diesem Video gelandet. Und zwar geht es in diesem Video um, ja ich sage mal, etwas Sicherheit für deine Formulare bei WPForms. Und zwar richten wir gemeinsam mal H Capture und Recapture ein auf den Formularen. Und dazu gibt es zwei Unterschiede, die ich dir jetzt zeigen werde in diesem Video. Wenn dich das interessiert, dann bleibe ich jetzt dran, denn gleich geht's weiter. Und da sind wir auch schon im Backend von WordPress, gehen schon mal unter WP-Forms in die Einstellungen rein und hier auf Capture. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das Age Capture und Recapture. Ich persönlich bevorzuge das Age Capture, weil es halt einfach sicherer ist als das Recapture. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit der Version 3 von Google Recapture. Meine Erfahrung bei einem Kunden von mir. Seit der Age Capture installiert hat, gibt's viel weniger Spam-Kommentare beziehungsweise viel weniger Spam-Formulare, die ausgefüllt werden. Und äh, ich zeige dir jetzt aber mal beide Versionen. Zum einen bei Age Capture gibt's dann noch etwas anderes. Da zeige ich dir nämlich, wie du das Plugin installierst, weil dort hast du die Möglichkeit, dann Age äh, Capture für deine komplette Webseite zu verwalten. Und hier beim Google ReCapture kannst du einfach auswählen. Was es dann ist, ob das Recapture V3, Invisible Recapture V2 oder die Checkbox mit Recapture V2. Google empfiehlt im Moment schon das Recapture V3. Ich habe da jetzt aber noch einen Code vom äh, sogenannten Recapture 2. Das Kästchen, also nehme ich hier auch die Checkbox, kopiere mir den Webseitenschlüssel rein, den geheimen Schlüssel und gehe hier auf Prüfung gescheitert. Okay, das wird äh, schon mal in Deutsch angezeigt. Ansonsten kannst du hier die Fehlermeldung auch ändern, speicherst die Einstellungen, gehst zurück auf alle Formulare und das ist jetzt für Google Recapture, wo du das äh, entsprechend bearbeiten musst. Und hier kannst du dann unten das Recapture noch einführen, äh, einfügen. Speichern und gehen wir mal auf die Vorschau. Und jetzt hast du hier, das ist natürlich jetzt der falsche Webseitenschlüssel für diese Webseite, muss dann natürlich schon den richtigen nehmen, aber hier wird Google Recapture schon direkt eingefügt in dein Formular. Wenn wir jetzt zurückgehen auf das Age Capture, dann gibt es dort auch diese beiden Schlüssel, die du einfügen musst. Ich würde dir hier aber empfehlen, dass du unter den Plugins kurz schauen. Ich habe es hier schon äh, installiert: Age Capture for Forms and More. Gehe auf die Settings und kann hier die entsprechenden Keys hinzufügen: Mit den Side Key und den Secret Key. Mal schauen, ob ich den gleich direkt finde. Das ist etwas komplizierter in H Capture drin, um das dann entsprechend zu finden. So, da habe ich ihn gefunden. Jetzt kannst du noch angeben, ob du es in Light oder in Dark, also in, in Weiß oder in Schwarz haben willst. Dann normal, kompakt oder sogar invisible. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, dass du vielleicht die die Sprache überschreiben musst. Sollte allerdings mit allen Sprachen kompatibel sein. Und hier hast du eben die Möglichkeit, wirklich unter allen verschiedenen Bereichen dieses age Capture hinzuzufügen. Wir haben jetzt hier, wo ist es? WPForms Lite, ganz wichtig, wenn du WPForms Pro hast, also die Pro Version, die brauchst du aber nicht. H-Capture zu verwenden. Machen wir hier Enable Age capture on Forms. Und jetzt musst du natürlich zurückgehen, wenn du unter den Formularen hier für ReCapture aktiviert hast, dann musst du in den Einre in den Einstellungen hier diese Checkbox V2 Recapture aktivieren rausnehmen. Das nochmal speichern. Und wenn ich jetzt hier auf die Vorschau gehe, dann siehst du hier unten das Age Capture. Und je nachdem, wie schwer das es eingestellt ist, hast du hier unten ein oder zwei Seiten, die du bearbeiten musst. Und hier haben wir jetzt äh, ein Boot. Das hier, das hier, das ist ein Flugzeug. Das auch. Das ist auch ein Boot. So. Hier haben wir noch ein Segelboot. Prüfen. Und das ist eben diese, jetzt sagen wir mal diese, diese bessere Verwendung von diesem Age Capture, weil du da wirklich etwas, etwas sicherer dahinter bist und kannst also entsprechend dann absenden. Und es funktioniert. Und so einfach installierst du ein sicheres Plugin oder beziehungsweise ein Sicherheitsplugin so <lacht> für Deine WP-Forms, also ganz einfach, nichts weltbewegendes und trotzdem hast du mit Age Capture, was ich eher empfehle als Google Recapture, schon einen Sicherheitspunkt in deinen Formularen eingebunden, womit du dann Spam entsprechend eliminieren oder massiv reduzieren kannst. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt oder ein gefällt mir, Daumen hoch. Und wenn du irgendwelche Fragen rund ums Thema Social Media oder Online Marketing und Webdesign hast, dann melde dich bei mir. Wir werden deine Herausforderungen in dem Bereich gerne entsprechend lösen.